Herzlich willkommen. Heute mal eine Double View, Triple View Aufnahme, aber ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz, merke ich gerade. Da muss ich noch regeln. Da läuft die Aufnahme schon seit einer Minute fast. Und die nächste läuft auch noch. Intro ja Intro. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei McLaren Production. Bei mir zu Hause. Etwas traurig finde ich, etwas traurig alles, aber na gut, okay. Da kann man erstmal nichts machen. Ich bedanke mich bisher für eure Aufmerksamkeit. Und heute habe ich ein Gedicht. Das ist schon die Aufführung, aber halt ein Künstler wird geworden. Das ist ein <lacht> Jacke. Mhm. Mhm. Nee, Mies äh, von der Kamera. Scheiße. Das jetzt Mal vorher dran denken. Ja, der, ja, jetzt. Wo ist es draußen? Habe ja yeah. ja, ich auch gesagt, ja. Ja, habe ich auch gesagt, ne. Peace. Okay. 50 Sekunden hier noch. Ja, weiter ist mehr. Schön, dass ihr da seid. Nein. Ich komme nicht raus, echt. Äh, schlimm. Ich bin runtergekommen. <lacht> Scheiß drauf, oder habe ich gesagt, von den hinteren Plätzen. Sehr herzlich willkommen bei mehrfachen Production, Leute. Schön, dass es euch gibt, wie immer. Ich bedanke mich hier bei diesem Publikum hier. Und der Rest hört mal kurz zu. Ich habe ein Gedicht. Jetzt hat er aus dem hinteren regen mal kurz aus das ist ja der weg ja herzlich willkommen jetzt nur ganz allein wir beide wir zu, zu dritt ja. zu dritt drachmen jetzt drei, drei sterne drei drei, drei sterne so heute will ich euch vorlesen und zwar das was ich mal geschrieben habe unterwegs in dieses blaue Blüschlein es ist viele, viele Seiten lang es ist von 28.12.2007 das heißt in Trance Essen City bin sofort fertig leute natürlich muss man noch eine Zigarette rauchen, wenn ich Feuer finde ich finde hier irgendwo auch Feuer. Hm, finde ich nicht. Seltsam. Feuer ist es jung. Die Zeit müssen wir uns noch nicht einfach eine Zigarette zu rauchen. Irgendwo der Erzähler. Aber halt, ich brauche immer meine Zeit dazwischen. So, kurz mal Freizeit suchen, konzentriere ich da. Tja, in Trance essen. Geht auch einigermaßen. Dafür wird es für Sonntag früher. Ich kann zwei Stunden Schlaf haben. Gestern, ich den ganzen Tag nur unterwegs war. Wie damals in Essen auch halt. Jetzt nicht hier in meinem Schaukelstuhl. Schaukelstuhl. mal, mal Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal. So. Ja, und dann mal das Büch da raus. So. Original von mir. Ich darf das. So, mal kurz zu hören, Leute. In Trance, Essen, City. Ich war bei Saturn, in Café, im Center dort. Das Projekt heißt Ein Künstler wird geboren. Ich bin frei. Es ist so, dass ich mich hier in Essen freier bewegen kann. Geschäftiges Treiben ich habe mich in Trance gearbeitet. Projekt Mein Leben. 17.19. An diesem besagten Tag, an dem 7. 28.12. 2007. Kurz nach Weihnachten, kurz vor Silvester 2007. Kurz 7. So. 17.19. Sitze ich in der Pizzeria. Tekener besuchen. Bin geizig zum Essen. Aber Geld für Essen auszugeben, muss sein. Ich bin in der Wärme. War für meine Verhältnisse lang unterwegs. Meine Füße tun weh. Bleischwer sind sie. Ich bin mir jetzt bewusst, was ich bin oder nicht. Ich bin kein Mensch im herkömmlichen Sinne. Ich weiß noch nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ja, ich, ich stecke in einem menschlichen Körper. Aber das Wesen dahinter ist ein ganz anderes. Feinfühliger, sensibler. Der Ort, aus dem ich komme, so vermute ich, in einer ganz anderen ist in einer ganz anderen Entwicklungslage, Entwicklungsphase. Das Wissen, das Wissen, das Wesen dahinter kommt von weit her, vielleicht sogar aus einem Paralleluniversum. Dieser Körper bedrückt mich. Auf diesem Planeten ist eine Schwere, die ich so nicht kenne. In meiner Welt bewegen wir uns allein durch die Kraft der Gedanken. Wir schweben dann über den Boden. Der Weg ist das Ziel. Ich folge dem Weg. So weit es die Umstände erlauben. Ich folge dem Weg, so weit es die Umstände erlauben. Das Bewusstsein hier ist diffus. Die Menschen leben nicht mehr im Einklang mit sich selbst. Es wird polarisiert, wo es nur geht. Reich und arm, intelligent und beschränkt wenn sie nur wüssten, was ihnen geht. Meine Aufgabe ist es, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Osram, der Illuminator. Osram, Werbung für Osram, <lacht> muss noch kurz sein. Osram bringt Licht. Osram, Osram, der Illuminator. Luzifer, der Lichtbringer, der gefallene Engel. Eines Tages wirst du alles verstehen, und ich versuche mir Mühe zu geben, ein guter Begleiter auf deiner Reise zu sein. Wie so oft ist es auch eine? Wie so oft ist auch eine angetretene Reise beschwerlich? Vielleicht wirst du dich oft fragen, was will er mir damit sagen? Plan B live Goldberg, ich habe viel zu erzählen und ich wünschte mir, du hättest ein offenes Ohr für mich. Das ist mir wichtig. Okay. Kennst du das Licht schon? Ich will in dein Herz hinein, um dir ein Trost zu sein. Das ist von Moses, pardon, Entschuldigung, Moses, das ist geklaut. Aber gut, ich muss ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und zwar folgender Satz. Ich will in dein Herz hinein, um dir ein Trost zu sein. Ich will keine gehörnliche betreiben, wie die anderen. Jeder muss denkt sein potenzieller Schläfer. Und jeder Deutsche, jeder Deutsche, ein potenzieller Armagweifer. Unsere Waffe hier ist das Auto. Zerstörerisch. Denk an die Umwelt und an kann man Deine Kinder, Klammer zu, machtvoll, Klammer auf. Bushido erzählt nicht umsonst von seinem Siebener, Klammer zu, Komma, Potenz steigernd. Wenn du was hast, dann bist du aber etwas. Ich habe mir so viel angeeignet. Plasma, hi Multiple, dir, egal, ne, Multi und die dir Alphas aber die innere Lehre bleibt und hat die innere Lehre hat all dieser materielle hat dieses materielle nicht füllen können ich bin immer noch einsam auf weiter Flur ich weiß nicht wie viel Zeit mir bleibt ich werde auch nicht jünger außer ich treffe ab und zu Jesus ich glaube, sein Geist, begleitet mich manchmal auch er war nicht von dieser Welt. Die Welt hier ist grausam. Brüder streiten und reden nicht miteinander. Ungelöste Konflikte für Krisen und Kriegen. Das Medium vermittelt so eine verzerrte Realität, dass sie Behausung voll sind, die aus der Paradoxie in die Irre geleitet werden. Schaukeln. Du hast die Wahl, gut oder böse. Trotzdem lachst du über mich. Du verstehst mich nicht. Meine Welt ist eine andere. Ich habe heute Nacht das Portal geöffnet. Und es schließt sich nicht wieder. Das kenne ich so nicht. Und es ist trotzdem gut. Ich muss weitermachen. Die dicke Rippe im den Maul, den Stift in meiner Hand. Die Kritiker werden sich das Maul über das hier zerreißen. Sie werden sagen, ich wäre moralisch. Das, was hier ist, wäre moralisch. Manipulation, ja. Aber die Entscheidung, lasse ich dir und ich mache es offensichtlich bewusst. Ich weiß, was ich tue. Und ich tue auch gut. Und ich bin auch gut da drin. Ich weiß, was ich tue und ich bin auch gut da drin. Vertraue mir ruhig. Denn ich weiß, am Ende wird alles gut. Eine Gewissheit, die dir Sicherheit gibt. Ich verstehe dich. Du kannst diese hier in diesem dunkelsten Stunden dir reinziehen. Du kannst dir das hier in deinen dunkelsten Stunden reinziehen. Es wird helfen, ein klein bisschen dich zu verstehen. Und wenn du dich verstehst, verstehst du alle Menschen. Akzeptiere dich so, wie du bist. Das ist dein gutes Recht all deinen Macken. Vielleicht auch mit all deinen Mitteln. So schwer es dir auch fällt, gibt dich nie geschlagen. Das hier ist ein Experiment. Und bei der Durchführung eines Experiments gibt es immer Gefahren. Dessen sollst du dir bewusst sein. Es kann scheitern. Aber nimm alle Vorsichtsmaßnahmen in Kauf. Ich will nicht, dass Schaden zugefügt wird. Es sind sehr viele auf diesem Weg. Gescheitert. Viele, mal, zu viele. Mussten ihr Leben lassen. Das betrifft auch mich. Ich habe mich am Ende mich Ihnen übergeben. Klammer Neo, Matrix. Wo ist die Wort? Ja. Die Auflösung folgt. Profil, Name, Doppelpunkt, m.a.y, Alter 34, Geschlecht männlich, um, Staatsangehörigkeit nicht eindeutig, feststellbar, Assimilierung nicht möglich, Objekt wirkt sich gegen unsere Einflüsse, gefährlich, gefährlich, muss unter Beobachtung gestellt werden, Analyse, hohes Feindpotenzial, intelligent, kennt Felix Kroll sehr gut, beeinflussbar, ich korrigiere, Einfluss schwindet, mehr und mehr, du verstehst ja. nur warum, sachte, sachte, immer mit der Ruhe, oder? Kommt Zeit, kommt Rad, aber dreh nicht so viel am Rad, an dem Rad, den ich dir geben könnte, der ist nämlich gut, gemeint, und vergiss mal dein Auto, mit dem du manchmal mehr Zeit verbringst, als mit deiner Familie, ja, Du arbeitest hart, willst auch deine Ruhe haben. Wenn du abends von deiner Arbeit kommst, du aber übertreibst, gib 100%, wenn es sein muss. Aber lass dich nicht ausnutzen. Die Schere zwischen Arm und Reich. T -punkt. Reich. Reich. Reich. T -punkt. Reicht. Freibier für alle, Schnaps für alle. Apropos sollten Tiere, Töten, züchten Tiere und töten sie, um sie zu essen, dürfen, aber dürfen aber keine Pflanzen anbauen, um sie zu rauchen. Wo ist da die Logik? Die Menschen wählen hier Vertreter für sich. Der Wille Volkes zählt. So will man es uns weiß machen. Am Ende passiert doch nichts. Statt miteinander ein andauerndes an. Wann verstehst du endlich, dass du so nicht weiterkommst? Ich habe auf dieser Tour keinen Bock. Echt nicht, ich habe auf diese Tour keinen Bock mehr eigentlich. Aber was willst du machen? Ich habe auf diese Tour keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit deinem Problemen. Ich habe dir ich doch nichts angetan. Was willst du eigentlich von mir? Aufgeben? Niemals. Eines Tages. Und die alte Welt war nicht mehr. Das Haus Gottes war unter den Menschen. Lange genug hatte der Herr dem Treiben zugeschaut. Hatte uns die Welt die Wahl gegeben zwischen Gut und Böse, zwischen Opfer und Täter und wer will weder noch sein. Erster Abschnitt zu Ende. 29.12.07.97.07, ja. 8.17 Uhr. Mein Gott, kann ich schuldig sein? Es gefällt mir irgendwie. Die Welt, wie sie zurzeit ist, gefällt mir nicht. Und dabei meine ich nicht die politische Lage. Da flüchte ich lieber. Bin lieber in meiner eigenen Welt. Da bin ich etwas Besonderes. Habe eine Aufgabe. Und ich habe einen Sinn. Menschen wählen hier Vertreter für sich. Der Wille Gott Volkes zählt. So will man es uns weiß machen. Am Ende passiert doch nichts. Statt miteinander ein andauerndes Gegeneinander. Wann verstehst du endlich, dass du so nicht weiterkommst? Ich habe auf diese Tour keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit deinen Problemen. Ich habe dir doch nichts angetan. Was willst du eigentlich von, von mir? Aufgeben? Niemals. Eines Tages, die alte Welt war nicht mehr. Das Haus Gottes war unter den Menschen. Lange genug hatte der Herr den Treiben zugeschaut, hatte uns die Wahl gegeben, zwischen Gut und Böse, zwischen Opfer und Täter. Und wer will weder noch sein? 29.07. Mein Gott, 8.17 Uhr, kann nicht psychotisch sein. Es gefällt mir irgendwie. Die Welt, wie sie hier zurzeit ist, gefällt mir nicht. Und ich habe meine, ich, und dabei meine ich nicht die politische Lage. Da flüchte ich lieber. Bin lieber in meiner eigenen Welt. Da bin ich etwas Besonderes. Habe eine Aufgabe. Und habe einen Sinn. Für mich persönlich würde ich das nie nicht machen. Dafür liebe ich mich nicht genug. Obwohl ich das sollte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das impliziert, dass ich mich genauso lieben muss, mich akzeptieren muss, damit ich es auch weitergeben kann. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Ich bin schizophren, So ist auch meine Liebe. Voller Selbstzweifel. Ohne ein Ziel. Wenn ich meine Liebe geben könnte, wer verdient sie? Der Sammy verdient sie? Er ist mein Freund. Ich liebe dich, mein kleiner Freund. Du bereicherst mein Leben. Sammy. Danke hier auch dem Tekener, dessen Gastfreundschaft ich genießen darf. Ich kenne Tegener jetzt seit über 20 Jahren. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Und er ist nicht nur ein guter Freund. Er ist ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur alles Gute. Ein herzensreiner Mensch. Er dient nichts anderes als das Beste, was ihm wieder kann. Soll er, soll er reich beschenkt werden. Du hast auch noch Menschen wie ich verdient keine Freunde. Das hat mal jemand gesagt, den ich in der Stadt gesehen habe. Auch einer wie ich. Und einen anderen halt. Wenn ihr wüsstet, wie behindert ihr seid, wie behindert ihr seid. weiter gleich. Degner. Das tut mir leid, wie es damals gelaufen ist. Das ist mein Gebet an dich, Bruder. Mein Danksgebet. Ich bin auch ein bisschen nachträglich. danke hier auch dem Tekener, dessen Gastfreundschaft ich genießen darf. Ich kenne Tekiner jetzt seit 20 Jahren. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Und er ist nicht nur ein guter Freund, er ist ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur alles Gute. Ein herzensreiner Mensch verdient nichts anderes als das Beste, was ihm widerfahren kann. Soll er reich beschenkt werden. Es gibt viele gute Menschen. Könnte ich sie doch alle kennenlernen, meine Liebe teilen, an einem Strang ziehen und durch die Macht die Wände herbeikommen lassen? 0001 2001, Stunde 1, nicht schlagen. Das wäre es nicht wert. 15.15 Uhr, .15, Kallenkirchen. 30.12.07. Ich bin atypisch. Hallo auf. Es nützt eh nichts, es ist zwanghaft, zwischen verstecken zu wollen. Ein paar Bitches kennen, kommen immer. Ein paar Bitches kommen immer. bin atypisch. Ein paar Bitches kommen immer. Und ich bin hier und um die Geschichte. Der Sager geht weiter. Aber was wäre der nächste Schritt? Nur um ist sitzen auf, auf Dauer. Wird man verrückt? Wird man verrückt. Gegen die Denke hilft nur der Stift. Gegen das Denken hilft nur der Stift. Ohne zu wissen. Was da eigentlich auf mich ankommt, zukommt. Nach dem Tunnel. Ist es der Zug, der rote Zug? Zwei, der rote Zug am Ende des Tunnels, dessen Türen sich, sich schließen. Und weiter geht's. The Show Must Go On. Wer in diesem Leben kein Vollgas gibt, ist selber schuld. Ich bin zu langsam für die Welt. Max fällt auf und er entspannt sich. Baut Überstunden ab. Oh. Baut Überstunden ab. Wer so viel arbeitet, hat das Recht, sich zu entspannen. Ich versuche mein Bestes, wie immer. Zwar manchmal immer noch zwanghaft, aber da ist halb, äh, da, das ist halb so schlimm. Irgendwie muss das zu schaffen sein. <lacht> Gib niemals auf. Auch wenn du deinen Vater nicht immer verstehst. 5.1.2008, drittes Kapitel meiner einer Sitzung heute. that right 5.01.98, 1998, 2008, ich, 2008. An diesem Tag genau sind es zehn Jahre und einiges ist wie gestern für mich. Dabei habe ich vieles schon vergessen. Nur so viel nicht. Auch damals habe ich die Nacht durchgemacht und bin in den frühen Morgenstunden schlafen gegangen. Vielleicht war es 5-6 Uhr. Jetzt ist es erst 6 Uhr, 4 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie ich dir alles erzählen soll. Meine Kindheit, meine Familie, meine Beziehung, der ganze Werdegang. Ich will nicht beweisen, wie ich es früher so oft versucht habe. Es schlägt 4 Uhr. Viele Namen tauchen auf. Lydia, Erda, Borhan, Murat, Jamida, Sarah. Eiche sind viele andere mehr. Lydia war eine Begleiterin in meinem Leben. Ich bin ihr vieles, ich bin ihr vieles dankbar, für vieles dankbar. Er war ein guter Freund, dessen Bruder ich am Ende nicht sein durfte. Lydia ist auch eine gute Freundin. Aus der Schulzeit. Sie ist jetzt auch verschollen. Vielleicht ist es auch besser so. Meine Liebe zu ihr hat mir am Ende zu sehr wehgetan. Aufgabe ist die logische Konsequenz, wenn all die Bemühungen um Freundschaft und Bindung zu nichts führen. Eva ist eine schöne Frau gewesen. Sie war die erste Frau, die ich in die ich ins Kino einladen wollte. Allerdings stellte sich nach einer Kostenrechnung verfügbaren Einkommens in Form damaligen wöchentlicher Taschengeldes heraus, dass ich einige Wochen sparen musste, um ihr das Kino spendieren zu dürfen. Vielleicht war ich ein bisschen verliebt in sie, nichts Großartiges, eine Schwärmerei. Iris war eine Liebe, die ich in den jungen Jahren in meinem Le Herzen hielt. Sie interessierte sich für mich. Und auch sie war wunderschön mit ihren langen blonden Haaren und engelsgleichen Gesicht mit den Bäckchen. Man müsste die Zeit zurückdrehen. Ne? Ne? Jolly time. Wahrscheinlich kriege ich damals auch schon wieder mal. Hier. Jolly Time. Ich muss jeden Tag etwas schreiben. kreuz und quer. Wahl. Mein Leben ist ein Odyssee 5. Fragezeichen. Odyssee 5, Rette die Welt und du rettest die Menschheit. Die Welt ist nicht mehr zu retten. Ein einziger reicht mir auch schon. Und das sollst eigentlich du sein. Wieso ich? Fragst du dich? Fragst du dich? Guck dich doch mal um, mit deinen gelben Zähnen, deiner Sucht nach allem und jedem, nach Liebe, nach Musik und nach grünen Kräutern. Ja, ich bin ein Käfer, abhängig, manchmal verfluchend, manchmal nachdenklich. Wohin das Ganze führen soll, aber auch die Liebe, auch die, aber auch die hatte ich aufgegeben. Komme, was wolle. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ich weiß es auf keinen Fall, wohin der Weg führt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo ich bin, außer ungefähr in der Mitte des Lebens und bei meiner Lebens. Weise ist das optimistisch spekuliert? 8.1.08 1246. 31 Minuten reicht fürs Erste. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt sauber. Ja. Bis dann. Tschüss.